Noch bevor Karl Lauterbach zum Bundesgesundheitsminister ernannt wurde, tingelte er bereits durch zahlreiche deutsche Talkshows. Da hat er uns immer wieder erzählt, wie wichtig Reformen im Gesundheitssystem sind und dass er, wenn er irgendwann mal Bundesgesundheitsminister wird, unbedingt Reformen durchsetzen möchte. Und viele Menschen haben ihm das natürlich abgenommen, denn er ist schließlich Mediziner, also im Prinzip bestens qualifiziert und er hat gar keine so schlechten Vorschläge für Reformen gemacht. Heute ist Karl Lauterbach Bundesgesundheitsminister und gerade jetzt in dieser Zeit wären Reformen angebracht. Wäre es notwendig, Reformen auf den Weg zu bringen. Aber alles, was dem Bundesgesundheitsminister jetzt einfällt, ist es, die Zusatzbeiträge für die gesetzlichen Krankenkassen zu erhöhen. Berechnungen zufolge fehlen den gesetzlichen Krankenkassen nächstes Jahr rund 17 Milliarden Euro. Weil dieses Geld fehlt, soll der Krankenkassenzusatzbeitrag um 0,3% angehoben werden, auf im Schnitt 1,6%. Der Gesetzentwurf liegt bereits vor, den habe ich euch unten verlinkt. Und im Prinzip ist das alles, was Herrn Lauterbach einfällt, wenn es darum geht, die gesetzlichen Krankenkassen, die Krankenversicherung zu reformieren. Statt zu schauen, wo man einsparen könnte oder zu schauen, wo man denn Geld hernehmen könnte, um diese 17 Milliarden Euro irgendwie auszugleichen, werden einfach die Beiträge erhöht. Das geht natürlich am schnellsten, da muss man über nichts nachdenken und das wird uns tatsächlich als Reform verkauft. Und dann ist ja noch nicht mal sicher, dass nächstes Jahr tatsächlich nur 17 Milliarden Euro fehlen. Es könnte etwas weniger sein, es wird aber vielleicht sogar deutlich mehr sein. Aber nochmal, das ist für mich keine Reform, gerade wenn man jahrelang vorher herumposaunt hat, was man alles reformieren möchte, und dann kommt sowas auf den Tisch. Aber schauen wir uns doch einmal gemeinsam an, wie es überhaupt dazu kommen konnte, dass uns so viele Milliarden in der gesetzlichen Krankenversicherung fehlen werden. Und was man tatsächlich dagegen tun könnte, welche Reformen man tatsächlich auf den Weg bringen könnte, um das zu ändern. Und dafür zu sorgen, dass es in Zukunft nicht wieder dazu kommt. Ein ganz großes Problem in Deutschland ist, dass wir einen gewaltigen Niedriglohnsektor haben. Das bedeutet, rund 20 Prozent, also ein Fünftel der Menschen in diesem Land arbeitet Vollzeit im Niedriglohnsektor. Bedeutet für rund 2.283 Euro brutto und weniger. Wenn dieses Jahr noch der Mindestlohn von 12 Euro eingeführt wird, dann haben wir im Prinzip bei einer 40-Stunden-Woche ein Mindestgehalt von 1.920 Euro brutto, also knapp 2.000 Euro brutto. Das heißt, die Geringverdiener liegen sehr nah an diesem Mindestlohn. Aber was genau hat das jetzt mit der Krankenversicherung und mit Reformen zu tun? Naja, ganz einfach, unsere Krankenkassenbeiträge für die gesetzliche Krankenversicherung sind natürlich an unsere Gehälter geknüpft. Und wenn wir wenig verdienen, wenn viele Menschen wenig verdienen, dann ist es klar, dass wir wenig Geld in die Krankenversicherung hineingespült wird. Und da haben wir uns mindestens in den letzten 50 Jahren extrem ins eigene Fleisch geschnitten. Denn wenn ihr meine Videos kennt, dann wisst ihr auch, dass seit rund 50 Jahren, seit den 70ern, Produktivitätssteigerung und Gehaltssteigerung auseinandergedriftet sind. Deswegen wurden Reiche natürlich immer reicher, aber die Armen sind arm geblieben. Leider kann an dieser Stelle Herr Lauterbach, unser Bundesgesundheitsminister, natürlich sehr wenig unternehmen. Aber ich werde gleich nochmal zu Gehältern bzw. Vermögen zurückkommen. Ein grundlegendes Problem in unserem Gesundheitssystem ist die Aufteilung in private Krankenversicherung und gesetzliche Krankenversicherung. Rund 10% Prozent der Menschen in Deutschland sind privatversichert, der Rest ist gesetzlich Krankenversichert. Das Problem hierbei ist aber, dass so ein System nicht richtig funktioniert. Das sage ich, das sagen zahlreiche Experten, Ärztinnen und Ärzte da draußen. Warum funktioniert so ein System nicht? Warum funktioniert es nicht richtig? Ganz einfach. Die gesetzliche Krankenversicherung, dieses System, beruht auf dem System, auf dem Gedanken einer Solidargemeinschaft. Das heißt, alle zahlen ein, so viel sie eben können. Und alle haben am Ende etwas davon. Wenn sich jetzt aber 10% freikaufen, dann fehlen uns eben diese Menschen. Und bereits vor zwei Jahren hat die Bertelsmann Stiftung über eine Studie gezeigt, dass gerade diese Menschen uns rund 145 Euro pro Person, die gesetzlich versichert ist, kosten. Somit kosten uns Privatversicherte bzw. kosten die Privatversicherten der gesetzlichen Krankenkasse, weil sie da fehlern, rund 10 Milliarden Euro im Jahr. Privatversichert sind in erster Linie Beamte und Selbstständige. Warum sind sie privatversichert? Ganz einfach. Die gesetzliche Krankenversicherung stellt sich aus Beiträgen des Arbeitnehmers und Arbeitgebers zusammen. Die 14,6 Beitrag, die wir bezahlen, plus Zusatzbeitrag, teilen sich eben Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Wenn man selbstständig ist oder verbeamtet, dann müsste man, wenn man sich gesetzlich versichert, den gesamten Betrag selbst zahlen. Also ist es oft günstiger oder einfacher, sich privat zu versichern. Und gerade hier könnte man ja schon mit Reformen ansetzen. Da könnte man dafür sorgen, dass Selbstständige gerade, wenn sie wenig oder gar nichts anfangs verdienen, eben nicht diesen kompletten Beitrag zahlen müssen. Und bei Beamten ist es ja noch viel perverser, denn da bezahlen wir ja mit unseren Steuergeldern die Beamten, die kriegen dann ihr Gehalt bzw. korrekt gesagt ihren Sold und damit bezahlen sie dann milliardenschwere Konzerne, damit sie sich krankenversichern können. Das ist absolut idiotisch. Und hier muss wirklich dringend reformiert werden. Warum sind Beamte, verbeamtete Personen nicht automatisch drin in der gesetzlichen Krankenversicherung? Es ergibt überhaupt keinen Sinn, dass wir die bezahlen und die dann private Konzerne bezahlen. Absolut idiotisch. Das hätte schon vor Jahrzehnten reformiert werden können. Und nein, das würde uns nicht teurer kommen, weil dann genau finanzkräftige Menschen mit einzahlen würden. Außerdem sehe ich das viel lieber, dass meine Steuergelder direkt an Menschen gehen, die sie brauchen, beziehungsweise, klar, Beamte werden ja über uns bezahlt, geht ja nicht anders, als dass ich mit meinem Steuergeld noch zusätzlich milliardenschwere Konzerne füttere. Und hier sind wir auch schon beim nächsten Punkt. Vermögende Menschen, beziehungsweise reiche Menschen, sehr reiche Menschen, superreiche Menschen werden bevorzugt in diesem System aus privater Krankenversicherung und gesetzlicher Krankenversicherung. Denn wer das Geld hat, und das hat auch die Bertelsmann-Studie gezeigt, der lässt sich privat versichern. Uns fehlen dann in der gesetzlichen Krankenversicherung gerade die finanzstärksten Menschen, denn die können sich, wie bereits gesagt, aus der Solidargemeinschaft freikaufen. Ein wesentlicher Punkt, der vermögende Menschen besonders schützt, ist die Beitragsbemessungsgrenze. Die Beitragsbemessungsgrenze sorgt in der gesetzlichen Krankenversicherung dafür, dass Menschen, die rund 60.000 Euro brutto und mehr verdienen, gar nicht mehr die 14,6% ihres Gehalts plus Zusatzbeitrag abgeben müssen, sondern da ist ein Stopp drin, das ist gedeckelt, das ist die Beitragsbemessungsgrenze. Bis dahin wird ein Maximalbetrag für die Krankenversicherung von rund 700 Euro gezahlt. Wer mehr als 60.000 Euro brutto verdient, der zahlt trotzdem immer noch 700 Euro maximal und das ist absolut pervers. Denn der Gedanke eines Sozialstaates und dieser Solidargemeinschaft ist doch, dass jeder entsprechend seines Vermögens, seiner Leistung eben etwas abgibt, damit die ganze Gesellschaft etwas davon hat. Das heißt, um nochmal zurückzukommen zu den Geringverdienern und den Gehältern und den Löhnen, die Menschen, die wenig verdienen in diesem Land, 2000 Euro brutto, die da irgendwie von der Hand in den Mund leben, diese Menschen zahlen die vollen 14,6% Arbeitnehmer-Arbeitgeberanteil plus Zusatzbeiträge von ihrem und die Menschen, die mehr als 60.000 brutto verdienen, vielleicht 100.000 oder sogar Millionen im Jahr, diese Menschen werden trotzdem weiterhin nur 700 Euro pro Monat bezahlen. Das ist doch pervers. Das hat nichts mit Solidarität zu tun. Und dann ist es natürlich auch gar kein Wunder, dass Geld den Krankenkassen fehlt. Und hinzu kommt, dass diese Menschen ja sowieso meist privat versichert sind. Also kommen sie gar nicht in den Topf der gesetzlichen Krankenversicherung und dann sind sie sowieso geschützt. Das ist also ein ganz, ganz großer Ansatzpunkt für Reformen und das fordere ja nicht nur ich, wie gesagt, das fordern tausende Experten da draußen, Ärztinnen und Ärzte, die endlich wollen, dass es nicht zwei Gesundheitssysteme in einem Land gibt, denn das funktioniert offensichtlich nicht. Ich habe euch jetzt die wichtigsten Punkte genannt, warum uns am Ende in der Krankenversicherung, in der gesetzlichen Krankenversicherung Geld fehlt wie man hier ansetzen könnte und was man reformieren könnte. Es wäre also sehr viel zu tun für den Bundesgesundheitsminister. Es gibt jede Menge Punkte, an denen man ansetzen kann und tatsächlich etwas verändern kann. Denn für mich ist eine Beitragserhöhung keine Reform. Und das ist einfach absolut enttäuschend, wenn man sieht, wie dieser Mensch vorher gesprochen hat, was er alles reformieren und tun möchte, und am Ende kommt nur eine Beitragserhöhung raus. Und das enttäuscht mich in der Politik immer öfter, dass tatsächlich nichts reformiert, nichts bewegt wird, nichts nachhaltig verbessert wird. Denn eine Beitragserhöhung ist nicht nachhaltig. Es kann sein, dass uns übernächstes Jahr noch mehr Geld fehlt und noch mehr Geld und noch mehr Geld. Wie soll das weiterlaufen? Wollen wir dann wieder Beiträge erhöhen, erhöhen, erhöhen, erhöhen? Aber es bleibt ja gar nicht bei diesen wesentlichen Punkten, bei diesen massiven Möglichkeiten, etwas zu verändern. Es gibt ja viele weitere Punkte, die dafür sorgen, dass den Krankenkassen Geld fehlt. Und dazu zählen beispielsweise überflüssige Leistungen. Erst vor kurzem, groß in den Medien gewesen, Homöopathie. Muss das von den gesetzlichen Krankenkassen noch bezahlt werden? Ich finde nein. Und Ärztinnen, Ärzte, Experten sagen auch nein. Denn dafür gibt es keine wissenschaftlichen Belege, dafür gibt es keine wissenschaftliche Grundlage, dass das Zeug tatsächlich hilft. Und ganz wichtig, Homöopathie ist nicht Naturmedizin. Ja, ich lasse mir gerne natürliche Produkte äh, verschreiben, wenn ich kleine Wehwehchen habe, denn diese Dinge wirken. Das ist wissenschaftlich belegt. Homöopathie ist Humbug. Hier könnte man sehr viel Geld sparen, hier könnten die Krankenkassen sehr viel Geld sparen. Ein weiterer Punkt wäre beispielsweise die Senkung der Mehrwertsteuer bei Arzneimitteln. Denn wir haben die volle Mehrwertsteuer von 19% in Deutschland auf Arzneimittel. Wie ich öfter sage, bedeuten Steuersenkungen nicht gleichzeitig, dass Produkte tatsächlich günstiger werden. Aber wir haben hier bei Arzneimitteln eine andere Situation, denn hier verhandelt der Staat, hier verhandelt der Bund äh, mit den entsprechenden Unternehmen. Und hier könnte man tatsächlich dafür sorgen, dass für das nächste Jahr oder sogar die nächsten Jahre die Preise entsprechend gesenkt werden müssen. Also auch hier wäre eine Reform möglich. So, Herr Lauterbach, ich bin kein Mediziner, aber man muss auch kein Mediziner sein, um zu verstehen, welche Dinge schieflaufen in unserem Gesundheitssystem. Und wenn man nur ein bisschen politisch interessiert ist und eine gewisse Bildung genossen hat, dann fällt es doch einem sehr einfach zu schauen, okay, wo sind da die Probleme und wo sind tatsächlich Ansatzpunkte für Reformen, für weitreichende Reformen. Und wie ich gerade dargestellt habe in diesem Video, gibt es jede Menge Ansatzpunkte für weitreichende Reformen. Ich habe unter anderem einen Artikel aus dem Ärzteblatt online gefunden aus dem Jahr 2002. Das ist also gut 20 Jahre her. Und bereits vor 20 Jahren wurde beschrieben, was alles reformiert werden könnte. Und ob Sie es glauben oder nicht, kein einziger der Punkte, die dort aufgezählt wurden, wurde irgendwie reformiert, wurde irgendwie angefasst in den letzten 20 Jahren. Und das ist unvorstellbar, denn da geht es ja gerade um die Menschen, die in diesem System arbeiten. Das sind hochqualifizierte Menschen, Ärztinnen und Ärzte, Pflegekräfte und so weiter, die darin arbeiten und die am besten wissen sollten, was man ändern kann, was man verändern muss um zukünftig gewappnet zu sein. Und wenn dann jemand kommt, der zuvor große Töne gespuckt hat, jetzt aber so klein mit Hut ist und alles, was ihm einfällt, ist eine Beitragserhöhung, dann muss man sagen, das ist ein Riesenreinfall. Warum sollte ich so einem Menschen vertrauen? Warum sollte ich so einen Menschen nochmal wählen? Warum sollte ich eine Partei nochmal wählen, die so einen tam Tamtam gemacht hat vorher, aber nun nicht liefert? So, ich habe euch wieder jede Menge Infos und Argumente geliefert, was sich alles in diesem Land verändern muss und verändern kann und wie wir es verändern können. Daher teilt gerne dieses Video, gebt dieses Wissen weiter, gebt euer Wissen weiter, damit wir nicht auf der Stelle stehen bleiben, sondern vorwärts kommen. Und an dieser Stelle sage ich immer, vielen Dank fürs Zusehen und bleibt vernünftig.